Backdoor-Pilot bezeichnet in der Filmbranche einen Pilotfilm oder eine Pilotfolge zu einer eventuellen Serie, die jedoch noch nicht insgesamt gedreht worden ist, da man zunächst erst einmal in Erfahrung bringen möchte, ob generell Interesse beim Publikum daran bestünde. Solche Pilotfolgen belaufen sich oft auf Spielfilmlänge, es kann aber auch sein, dass sie in typischer Serienlänge, a 20 oder 25 Minuten, gesendet werden. Sollte sich solch ein Backdoor-Pilot dann letztlich als Erfolg herausgestellt haben, wird mit der Produktion der eigentlichen Serie begonnen. Sollte sich diese dann jedoch als Flop entpuppen, hält man sich die sogenannte Backdoor, sprich Hintertür, offen, um sich somit dennoch aus dem Vertrag zurückziehen zu können. Ein gutes Beispiel eines solchen Backdoor-Pilots ist hierbei die Amazon-Originalserie See the Beginning of Everything. Die Ausstrahlung der ersten Folge erfolgte im Spätherbst 2015 mit einer Länge von 29 Minuten und nachdem die Zuschauerreaktionen vielversprechend waren, bestellte man bei Amazon Studios neun weitere, sodass sich die erste Staffel somit auf insgesamt zehn Folgen beläuft, welche seit Frühjahr 2017 auf Amazon Prime zur Verfügung stehen.